It is on. Hey Leute und Willkommen zu Let's Play Hearthstone, es ist 3 Uhr nachts, nee sogar 4 Uhr schon gleich. Ich ähm, spiele hier gerade auf den Server einfach, weil EU ist off, ich nehme die Folge jetzt spontan auf, weil ich eben gemerkt habe, dass mir bei der nächsten folge die kommt, ein Fehler aufgetreten ist beim Rendern. Aber ich kann euch schon mal spoilern. Die nächste Läufe -Folge wird ein Warwick Top Gameplay sein. Und ich kann das ist einfach mal. Das ist der Basic Deck. Wie schon gesagt, wir sind auf den NA-Server einfach, weil bei U gerade nichts los ist. Die Battle.net server waren down und scheinbar sind die ganze Europäer schlafen gegangen danach. Da kann man nichts tun, ne? Unlucky, würde ich sagen. Mal schauen, wie die echt Spieler hier playen. Was die so drauf haben. Das heißt immer, dass die DNA Spieler besser sein sollen. Also bekommen die Small Small von den eu spieler Einfach, easy, easy peasy, kein Problem. Er spielt ziemlich auf Control. Ich könnte den reinstellen, aber ich denke mal... Ach komm. Und dann, wenn er dann gleich wieder sein Dings benutzt, dann alles gut für mich, weil er keine Minions spielen kann. Zumindest keine Starken. Oh, da spielt ein Minion. Was eine Überraschung. Okay, ich kann entweder... Ja, doch, ich glaube, das ist mein play wohl. Hm. Den, den macht er eh kaputt, also kann ich auch so machen. Der wenigstens nicht so sein Fireball, sondern macht noch so ein 3 Damage auf ein Minion. Und ich kann nicht so natürlich hiermit dann seinen Tarn weghauen. Ich glaube, der Typ spielt auch mit dem Basic Deck. Oh, da haut den Polen immer raus. Interessant. Dann ist mein Play wahrscheinlich der hier zwar nicht on Curve, aber ich hätte das auch anders machen können. Ich hätte den hier spielen können, dann eventuell den hier. Das wäre on Curve, aber ich will ja nicht auf Lux spielen, sondern den garantiert weg haben. Ja, ich glaube, das die selben Karten, wenn man in der Hand teilweise. nicht. Ich nehme alles zurück. kein okay, interessant. Ich werde als erstes den hier reinhauen. Und lass ich spielen. Das ist die perfekte Gelegenheit. Oh, ich kliere alles. Krass, das habe ich jetzt nicht erwartet, aber... Gerne. Und schön und Curve kann ich den 5-Drop dann noch einballern Perfekt. Der Zug war nice, würde ich mal sagen. Es tut mir leid, dass ich ein wenig, sagen wir mal, eintönig rede. Wie gesagt, ich bin ziemlich müde. Ich habe gerade zum Glück noch durch Zufall so entdeckt, dass ich da einen Fehler habe beim Editieren. Ich wollte eigentlich noch kurz die Untertitel fertig machen, aber das ist mir aufgefallen. Ich habe echt vergessen, heute Mittag die Aufnahmen durchzugucken. Peinliche Anfängerfehler was passiert auch mal den besten würde ich mal sagen ich meine seht ihr es mir passiert hehe <lacht> ich ins face denn der wird ziemlich low langsam ich habe 9 damage auf der hand das heißt wenn mein wenn mein wie heißt der typ Orga überlebt ach tut er natürlich nicht war ja klar ja dann habe ich noch nicht die für. Unlucky. Der sieht eine Karte nach der anderen. Das mache ich mal so. Und Ura muss überleben, also traine ich, um eine bessere Chance zu haben, das überlebt. Ja, was machst du jetzt? Kannst du bitte schneller machen? Oh, der hat einen Taunt. Oh, oh. Nicht schlecht, aber ich habe 8 Mana. Das reicht also, um ihn zu finishen. Well played. Ich hoffe mal, ich habe mich nicht verrechnet. Nope, habe ich nicht. Ja, den habe ich platt gemacht. Denkt sich so, du Hund auch so, oh, wir haben ein Paket bekommen Ich glaube mit zwei Pakete oder so Naja, dann gehen wir mal die Pakete die wir haben öffnen, zwei Stück Ganz normale Pakete Was ist da drin? Irgendwas besonderes? Wenn ich jetzt ein Legendary auf meinem NA konnte ich eh nicht Spielwerte bekommen, das wäre echt traurig ah, naja nicht ganz so nützliche Karten Ja, das war's dann Und jo, jetzt geht's zur Endcard